Yo Leute, was geht? Hier ist euer EMP.io, -E der Boss hier von Trainer Number One, meine Freunde und heute hier ein neues ähm, Realer-Video. Ring! Ring! Oh, da klingelt von Boss das ticker die Warte mal, Männer. Gehen wir mal kurz ran. Yo, sagt du Edgar mit Wilhelm schon mal da? Was gibt's denn? Mh, mm mh, si, si, si, si, si, Männer, die Leute aus Kolumbien haben gerade angerufen, Moment, ich guck mal kurz auf die Uhr, auf die Rolex, was zu dieser unchristlichen Uhrzeit, sucht ja jemand an, dubios meine Freunde, wir haben nämlich gerade stabile 8 Uhr Morgen, der Frühsel dazu fängt nämlich den Wurm, wobei wir checken mal kurz die andere Uhr, Ah, in Kolumbien meine Freunde, ist es schon Nachmittag gut? Der Boss hat nämlich immer zwei Rolex am Handgelenk. Eine Zeitzone immer natürlich hier in Frankfurt eingestellt, die andere in Kolumbien für die Geschäftsmänner. Und ja, ich glaube, ihr wisst, wie es dort von der Fall ist. Jo <lacht> Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp der Boss hier vom Boss Channel Number wo, meine Freunde. Erstmal schöne Grüße an meinen Kollegen Murat. Ich sitze hier gerade in seinem Shisha-Café in Vengo, meine Freunde. Und heute der Boss nach langer Abstinenz wieder da. Werd euch heute ein bisschen erklären warum ich so lange weg war, was in der Zwischenzeit passiert ist und was für neue Sachen auf euch zukommen. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, meine Freunde, und zwar die Hasen, die schon etwas länger am Start sind, wissen ja, der Boss seit 2016, glaube ich, etwas verschollen gewesen. Ja, der Boss mittlerweile übrigens auch auf Twitch unterwegs, und ist in der Beschreibung, habe ich öfter mal die Frage bekommen, yo Boss, wo bist du die ganzen Jahre gewesen, was ist mit dir passiert, warum bist du verschwunden? All diese Fragen werde ich euch, heute, euch erklären, meine Freunde. Erstmal ein Zügchen hier vom Köpfchen. So, die, ich sag mal, Kenner, die mich schon etwas länger kennen, die wissen, der Boss war schon immer in der ein oder anderen kriminellen Aktivität verwickelt und das ist auch tendenziell der Grund, warum ich so lange abstinent war, meine Freunde. 2016 war ich quasi das halbe Jahr auf Flucht, bin ein bisschen durch die Gegend geschippert, hab mal hier gewohnt, hab mal da gewohnt, hab neue Kontakte gepflegt, hab mich öfter mal hier in Vendo bei meinem Kollegen Murat versteckt, deswegen bin ich auch ja, zu diesem Video hier nochmal zurückgekehrt, bin aktuell aber wieder im Offenbach am meine Freunde, nur als kleine Zeitinfo. Und was ist passiert, meine Freunde? Na, ich habe ein paar Dinger gedreht, ihr kennt, ihr wisst wie es ist, und wurde quasi gesucht, musste weg, konnte keine Videos mehr drehen. Ihr wisst. Ein krimineller Mann legt keine Videos hoch und vor allem nicht, wenn er gerade auf der Flucht ist. Sollte jeder, der ein bisschen in der Szene unterwegs ist, wissen meine Freunde. Und im Jahre 2020 bin ich quasi wieder rausgekommen, Habe da ein bisschen auf YouTube gesehen, okay, was geht denn so ab? Dieses GTA-Roleplay scheint in aller Munde zu sein. Und da dachte ich mir, hm, GTA-Roleplay, was machen die Leute denn da? Da spielen ja tendenziell Leute, die im echten Leben ja, so ein otto Normalbürger sind und in ihrer Rolle dann quasi ein Gangster sein wollen, was ich natürlich bin, meine Freunde. Da dachte ich mir, hm, wenn die ganzen Männer sowas probieren und es irgendwie auf solchen Server machen und die Leute aber keine Ahnung davon haben, da kann es das ja wohl nicht sein, meine Freunde. Deswegen hat der Boss sich mal ein bisschen ans Herz gefasst und einen eigenen GTA-RP-Server auf die Beine gestellt. Discord-Link in der Beschreibung, meine Freunde, der Link zum Server auch in der Beschreibung wird ein ganz, ganz heißer Hase, weil bei mir halt viel Insider-Informationen drin stecken. Ich weiß, wie es auf der Straße läuft, ich weiß, wie es ist, mit, ich sag mal, kriminellen Leuten unterwegs zu sein und habe halt einfach Informationen, wo die meisten otto normal eben nicht haben, meine Freunde. Der Servername übrigens, meine Freunde, Empire X, hängt auch ein bisschen, ich sag mal, mit meiner Flucht von 2006 zusammen. Und zwar Empire und X sind ja quasi zwei Wörter. Empire steht in dem Fall für das Empire State Building in den New York, in den US, zu dem A, meine Freunde. Und zwar wurde dort der Boss von Interpol verhaftet. Ja, Bisschen kritische Geschichte, kann ich jetzt nicht so viel zu erzählen. Alles ein bisschen schwierig, war auf jeden Fall auf Interpol als der meistgesuchte Mann. Ich glaube, interkontinental war ich auf Platz 1, meine Freunde, also ganz, ganz heißes Eisen. Und die X in Empire X steht für die Anzahl der Jahre, wo ich gesessen habe. X, weil ich darüber, ich sag mal, ja, ich kann darüber genauere Infos geben, ist aber nicht so gewünscht. Soll ich nicht machen, ein bisschen so zum Verschleiern, sage ich mal. Und dass äh, Vaterstart auch nicht so viel Wind davon bekommt, wer jetzt hier diesen stabilen Server leitet, meine Freunde. Ich denke mal, das könnt ihr verstehen. So setzt sich der Name zusammen. Also ist wirklich ein ganz, ganz heißes Eisen, meine Freunde. ist auch der ein oder andere bekannte Mann von damals, von YouTube drauf, also... Ich sag mal so, da würde ich euch auf jeden Fall sehen, meine Freunde. Und ich sag euch, wie es mir noch. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, lasst einen Daumen da. Wenn ihr auf den Server connectet, lasst auch einen Daumen da. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, auch von dem Server, meine Freunde, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und euer EMPWI oder Bosses. oder bitches, no homo zu dem School.